Hallo, äh, ich bin jetzt in Snaru oder ich äh, gehe jetzt zu dem Wasserfall. Also die Gäste sind ja vorgegangen mit dem Jati, mit dem Guide. Ja, und ich, ich gehe jetzt nach und wir werden heute die zwei Wasserfälle hier besuchen. Wir sind jetzt hier in dem Regenwald von Snaru, Anfang des Mountain Journey. Ja. Wir sind jetzt im ja Also Wanderung durch den Regenwald und wir wandern durch den also durch Reisfelder und Regenwald. Ja.